Ich mich gar nicht so ah. Ich bin schnell, weil ich mache trommel. Wir sind heute am Kitzbühler Horn. Und wir haben mega Wetterstimmung, voll die Föhnkante. Und der kleine Spatz hat aber noch ein bisschen Angst. Vor was hast du Angst? Dass sich jemand über den Haufen fährt. Nee, das passiert nicht wieder. Das ist echt krass, wie viel dieses über den Haufen fahren bei ihm eigentlich kaputt gemacht hat. Und trotzdem konnte ich ihn mit echt Engelszungen überreden, noch ein bisschen Skifahren auszuprobieren. Und heute wird er richtig Spaß haben. Ja, mach ich. Das wünscht er sich aus dem Grund, weil er sonst Angst hat, dass er zusammengefahren werden kann. Verrückt, oder? Bei uns gibt's jetzt den Schlepplift drauf. Natürlich zusammen. Und dann Mama. schauen wir uns mal die Kinderstrecke hier im Horn an. Die ist nämlich verdammt gut seit. Was, Bazzi? Die geht schnell los. Na so. Gefällt es dir? Ja. Echt jetzt? Jetzt sind wir da. Kinderstrecke. Es geht los. Wow! Ja. Juhu. Einfach laufen lassen. Boah, gut. Wow. Super, und wieder brennen. Super. Und jetzt, ist es, wenn du möchtest. Die macht sogar Geräusche. Lass laufen, lass laufen. Fester, fester. Boins. Hör? Ui. Gehört? Ist gut? Ja. Juhu. Und der ganz große Tunnel. Voll uh. oh. gut, <lacht> ich glaube, es kriegt er langsam sein Selbstvertrauen zurück. Und wir sind gerade auf dem Weg zur Mittelstation. Die Kaderfahrt ist leider noch geschlossen. Da führen wir diesmal schon das Herz in die Hose. Ja, einmal dann zieht sich da jetzt mega steil runter, verkantet hat, aber ich hab noch gefallen, eigentlich. Uh, mmh. cool. das war ja mega schnell. Ich bin schnell, weil ich mache Trommel. Und da ist sie schon mit der Station von alle Allerletzten Meter bis zur Gondelbahn. Hat es dir diesmal gefallen? Ja. Alles ganz alleine gemacht? Ja, dreimal hingefallen. Stimmt. Er ist dreimal hingefallen, aber erst die zum Schluss. Schatzi, du hast es geschafft. Bist du stolz auf eh? Ja. Wo gehen wir jetzt noch hin? Schwimmbad. Wir gehen schwimmen. Hast du dir das verdient? Ja! Das schaffe ich schon noch. Für uns geht es jetzt zur Belohnung weiter ins Kaiserbad. Kaiserbad? Kaiserbad. Das ist für mich in der Region hier echt ein richtiger Geheimtipp. Da draußen gibt es nach die großen Und ja, auch wenn er noch gar nicht so gut schwimmen kann, tauchen Großen Zur großen Rutschen. großen Rutsche? Ja. Und die endet dann draußen. Da zeige ich euch noch das geniale Panorama. Boah! Wow. Ja. Raum! Ja. Achtung, Achtung! der Außenbereich. Und der ist auch ziemlich, ziemlich cool. weil da ist so eine Strudelstrecke. Das geht aber schwierig. Also das geht echt schwerer als ich dachte, muss ich gestehen. es sieht nämlich gar nicht so schwierig aus. Oh, er lacht mich aus. Aua, das tut auch voll weh auf Fuß. Fuß. Jetzt nehmen wir die normale Treppe rauf. Das geht schon um einiges leiser. Und jetzt schauen wir die andere Rutsche an. Am Heimweg haben wir noch einen kurzen Stopp beim Hofer gemacht und die Popcornmaschine erstanden. Aber es war einfach schon viel zu spät, weshalb es dem Popcorn dann direkt als Frühstück gegeben hat. Hier mal ein Zeitraffer davon. Hat gut funktioniert. Wer jetzt denkt, dass man als Mama von einem kleinen Jungen nur Ski fährt, der hat sich voll geirrt. Ja. Schatzi, willst du heute Ski fahren? Nee. Willst du Ski fahren? Was nee. machen wir hier? Kugelbahn. Und das machst du gerne? Ja. Kugelbahn aufbauen? Ja. Und ich soll währenddessen hier diese fette Kugeln bauen aufbauen. Ich liebe ihr Wir gehen nachher natürlich auch noch raus und erleben was Sportliches, aber erstmal hieß es bauen, bauen, bauen. Und dafür habe ich einen kleinen Zeitraffer für euch. Also ich baue hier nach Anleitung. Äh, wird Schon und du baust freie Schnauze einfach so, wie es dir eingefallen ist. Ja. Und jetzt bist du schon fertig. Ja, dann. Super, dann zeig mal her. Hier sind die Kugeln. wow Oppala. Und dann muss ich noch mal ein ganz schönes Stück weiter bauen, um die Kugelmann fertig zu bekommen. Das Abendessen muss ziehen, es gibt nämlich Linsensuppe und alles erstmal mal Ziemelchen ein eingeröstet. Und später gehen wir jetzt Skifahren? Ja. Skifahren? Nein. Skifahren. Freust du dich auf Skifahren? Nein. Und Radfahren? Ja. So geht's mir. Ich mag zwar beides, aber ich weiß nicht warum das so. Cool. Du wolltest es mit Kindschutz haben? sogar schon zum Hochfahren. Wir könnten den nämlich auch abmachen. Zur Sicherheit. Ja. Ah, ah, ah, Kann Mama nicht Fahrrad fahren? Mama, nicht Fahrrad fahren. Ja, dann würde ich das auch Ziel zur Sicherheit. Jetzt fahren wir den Berg rauf, damit wir nachher den Trail runter können. Das ist besser wie Skifahren. Ja. Aber warum? Weil die Snowflotte mich umgefahren. Es ist voll verrückt oder gar keinen Schnee zu sehen. Siehst du Schnee? Das ist wie im Herbst, oder? Ja. Also es ist echt, ja. Nicht so wie im Januar. Eigentlich ja, wäre jetzt hier auch Hochwinter. Die Sonne liefst du auch? Ja und Herbst. Weil du jetzt Osterhase Schokolade Im Herbst? Ja. Nein, das ist im Frühling. Aber, aber im Frühling, muss man sie uns dann auch suchen. Ja, da muss man sich auch suchen. Wir sind jetzt mitten in der Sonne. Hier ist ganz schön fein. Ja. Oder der Traktor bleibt stehen. Ja, und wir sind jetzt so eine Spur hochgefahren, wo auch der Traktor fährt am Bauernhof vorbei. Und dann machen wir entweder für den Traktor Platz oder er für uns, oder? Ja. Ja, den hast du dran gemacht. Das ist, so ein das ist du. Das bin ich, die ja, Giraffe. Fährt Fahrrad. Du, du, du, du, du, jetzt oh, Uff! Da ist die Schau. So sieht mich die Kamera nicht. So sieht sie dich nicht? Ich glaube schon, Schau. Aber den Schwein müssen wir eigentlich runterfahren. Ja, jetzt sind wir gleich rum. Mama, warum heißt schnell. das Fahrradmüll? Weil so die besten Wege markiert werden. Spät. Leider. Warum? Hier auch ein Schwein? Ja, hier ist auch. Oh, okay, Wir sind oben angekommen. Juhu! Gut. Und jetzt den Fall runter und dann zum Spielplatz. Mama. Das kommt davon, wenn man die Brille vom Mini nicht findet. Jetzt hat er ja meine auch. <lacht> Passt die? Einigermaßen, oder? Nö. Nee. Nö. Nee. Was hast du denn Kappi, eigentlich alles mitgenommen? Käppi, ja, willst du mal deine Mitbringsel herzeigen? Wen hast du Mama, alles mitgenommen? warum ist das so? Weit? Damit ich genug sehen kann beim Was? Fahren. Wen hast du alles mit hochgenommen? Wer ist das alles? Baby Bella. Baby Bella? Mein Baby Spielzeuge. Okay. Und die. No. Die Nat. Aber nur deine Hand ist Ja, du kannst auch auf meine Hand öffnen. Aber du hältst Willst <lacht> du bald selber mal im Trail fahren? Alleine? Ja. Ja, mit deinem eigenen Fahrrad? Aber nur, wenn ich erwachsen bin. Erst, wenn du erwachsen bist? Ja. Oder jetzt bald mit deinem eigenen Fahrrad? Nein, wenn ich erwachsen bin. <lacht> juhu, juhu. Zwei. <lacht> Beide gut? Ja. Hauptsache, Radfahren? Ja. Win, win, win. <lacht> Sinn, Sinn. Oh, ich bin gerade im Sprung mit dem Fußball. <lacht> wow. Nochmal. mal. Komm mal. Komm. wo sind wir? Komm. steht niedrige ja noch nie wo sind wir? Komm.